Und es sieht echt nicht mehr schön aus, aber hast du einen? Irgendwie kriege ich alles kaputt. Ich darf stehen. Guten Morgen. Bei uns scheint schon wieder herrlich die Sonne. Es ist echt ein Traum. Wenn morgen die Sonne scheint, dann scheint sie hier direkt bei uns im Bus rein. Und wir können immer draußen frühstücken. Was ich jetzt mache, das wollte ich seit Ewigkeiten mal machen. Und zwar ähm, mein Nagellack an den Füßen entfernen. Also es ist schon fast alles ab. <lacht> Rausgewachsen und vom Sand. Und es sieht echt nicht mehr schön aus. Das muss jetzt mal ab. So sieht es hier aus an den kleinen Zehen. Es ist schon komplett weg, der Nagellack. Und hier ist noch echt hübsch der Nagellack drauf. Und der andere Fuß sieht genauso aus. Das sind noch die Reste von der Hochzeit von Alice und Marie. Naja, sieht nicht mehr schön aus. Ich muss sagen, das sieht viel besser aus schon wieder. Und wenn ich gerade dabei bin, kann ich auch direkt eigentlich meine Fingernägel und Fußnägel ein bisschen schneiden. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, dass euch das dann einfach irgendwann egal ist, wenn das so rauswächst und nicht mehr schön aussieht oder ob das einfach, einfach ich bin, dass es mich so absolut nicht interessiert oder juckt, wenn das einfach nicht mehr schön aussieht. Ich lasse es dann einfach von alleine rauswachsen Naja, aber jetzt war auf jeden Fall so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, jetzt kommt weg. Meine Nägel sind wieder gerichtet. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin äh, sommerlich angekleidet. Die Sonne scheint. Sonne scheint. Die Sonne scheint. Es ist warm. Ja. Also der Wind, der ist frio und ein bisschen frisch. Mhm. Ähm, und ich würde mal auf Anweisung meiner Frau die Wasserkanister füllen. Genau. Wasser ist leer und Toilette ist voll. Sollen wir aufteilen? Soll ich das Klo leeren und du füllst das Wasser? Beim Wasser holen muss man mehr schleppen. Ja. Ist das okay? Machen wir so, ja. Okay. Hoppla. Und den? Oh, und Abwasser ist auch voll. Ich gehe dann schon mal, ne? Ja. Also Kümmerst du dich ums Abwasser noch? Ne? Ja, mach ich. Sehr gut. Ja, wir haben nämlich keinen Abwasserkanister oder keinen Abwassertank am Bus. Deshalb haben wir jetzt da so einen Trinkwasserkanister oben aufgeschnitten, einfach drunter gestellt. Ähm, ja, das sind 5 Liter, ist relativ schnell voll, der muss wieder geleert werden. Genau, ich mache mich mal ans Klo lernen. geht das Ganze mit so einem Drückknopf. Jetzt muss ich es nur timen, dass ich es rechtzeitig loslasse. Also ich glaube sowas. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Oh, perfekt. So, Wasser ist wieder ganz voll, aufgefüllt. Tobi und wir haben auch wieder schön Teewasser, Kaffeewasser und dann mache ich mal direkt einen Kaffee. Skate wieder. Was ja. geklappt? Hat geklappt. Super. Ähm, immer, aber es gibt doch äh, Toiletten auf dem Camping. Ja, aber nachts wollen wir ja nicht Aha, rauslaufen. Genau. Und mein Mann muss immer nachts auf Toilette. Ich auch. schon. Ja. Und ich morgens auch meistens schnell und morgens ist es noch kalt. Und dann ist es schon schön, wenn man einfach im Bus bleiben kann. Genau, also Oopsie. ich finde es schon auch echt angenehm, dass ich nicht über den Camping äh, laufen muss in mein Unterhöschen. Und ja, das äh, Lernen ist auch nicht schlimm. Nee, das geht ja super schnell, vor allem wenn es nur Pinkel ist. Aber hast du reingeschossen? <lacht> es war nicht nur Pinkel drin. Ja, das mhm. kann sein, ja. Was du das? <lacht> das war ich. Äh, ich dachte, wir haben nur Pinkel, es ist einfach zu lernen. Ich musste mhm. einiges spielen. Aber tut mir leid. Und danke dir. Mhm. Jetzt ist es auch noch Großputz. Ja, das ist, stinkt schnell irgendwie so eine Toilette. Das sammelt sich dann irgendwie unter der Brille und so. Und, naja, das wollte ich nicht genau wissen, glaube ich, aber also wichtig zu putzen. Fertig. Herrlich, dann können wir unseren Kaffee genießen jetzt. Ja, aber. Mhm. Das würde aber meistens Nein, nicht so zutzen. Kaffee ist gemacht, wir genießen jetzt die Sonne, die Wärme und Kate macht mir. uns fürs Wasser nachher. Genau, ja, und du machst deine Orangen. Die schmecken so gut hier. Mm -hmm. Ich habe schon ja. einen gegessen, wie es jetzt die Florn, ja, Genau, ist. und äh, wir stärken uns für den, äh, den, den Wassersport nachher, glaube ich. Der Wind äh, kommt schon richtig. weiß nicht, ob man es sieht hinter mir. Die hinter ba dir? du deine Haare? Nee, die Bäume fangen die an Bäume. zu wackeln. Da <lacht> guckt man immer am ersten nach, ob die Bäume wackeln. Ja. Wird passen. Genau, ich äh, schau mal, was ich mache. Ich äh, habe nämlich. Ja gestern ja. vorgestern gewinkt ja. und da kam ich vom wasser und dann stand mein mast so fast in 20 grad ja, gebogen irgendwie kriege ich alles kaputt ja jetzt bin ich mal mit der hersteller in kontakt äh, wie das sein kann und was wir da so machen ja. auf jeden fall einen langen mast habe ich nicht aber ich habe noch den voll mast Kurzmast. damit kann ich dann vielleicht noch aufs wasser und das baue ich mich dann gleich wahrscheinlich mal auf Du gehst kiten? Ich geh kiten, denke ich, ja. ja. Während Kate schön am Lesen ist, bastel ich noch mal ein bisschen. Voll ist aufgebaut für später, vielleicht geht's dann aufs Wasser. Ich ähm, lese ein gutes Buch. Du lest ein gutes Buch? Ja, ja das, ich, ich mag es, wenn man ein gutes Buch so richtig drin versinkt wenn man einfach nicht aufhören will. Abends immer, oh, ich will lesen, morgens früh wieder direkt lesen. Ja, das ist schon das ist herrlich, ne? so richtig absinken im, äh, ja. in Geschichte. Ja. Dann störe ich dich nicht weiter, dann genießt es. Äh, wie gesagt, ich bastel hier ein bisschen weiter, weil schau, ich trage immer das Board, weil das relativ schwer ist auf meinen Kopf. Ähm, mit dem Helm ist das ziemlich angenehm, ähm, aber das Board mag das nicht so. Wir färben nämlich ganz ab, ist nicht so gut für ein Board. Deswegen habe ich gedacht, ich habe hier noch so ein Stückchen Gummi-Matte und das klebe ich jetzt mal drauf. Und dann muss das Problem behoben sein. Die einzige Frage ist, ob es halten wird, aber das würden wir dann herausfinden. Sonst musst du halt das Board ohne Helm tragen, einfach auf deinem Kopf. Nee, das ist nicht angenehm. Also mit dem Helm ist schon deutlich besser. Stell so an? Ich probiere es mal und dann schauen wie wir, wie es okay. wird. So ordentlich geklebt, das wird wohl heben. Hammer. Sehr gut. Hey, wie siehst denn du aus jetzt? Ich habe einen Rock hier angetrocknet. Oh, das sieht ja süß aus. Oder? Vor allem sehr warm, weil es geht ein frischer Wind und wir setzen uns heute Abend mal wieder zusammen. Haben eine Grille angeschmissen. Wir, wir essen, essen aber unsere Reste Resten. wir, setzen, aber wir uns setzen uns dazu. Es gibt Nudeln. So tomaten so rote, mit Soße. Die Soße hatten wir von gestern. Übrigens hatten wir mit Wraps. Lecker, ja. ich habe Lust auf was Warmes. Genau. Und ich werde mal versuchen, die gleiche Technik anzuwenden wie du. Und mir auch so ein Fließdeckenröckchen basteln. Fließdecke. Ich bin warm heute Abend. Sehr gut. Und anders gehen wir einfach in Bus. Das war. Ja. Guten Morgen von uns. Guten Morgen. Hallo. Hm, Kai richtet schon Frühstück. ja naja, Es ist eigentlich schon... Wie spät ist es? Halb elf? Es war aber auch echt Wetter, um lange im Bett zu bleiben. Mhm. Hat es hat bis jetzt volle Kanone geregnet. Geregnet und gestürmt und wir haben es gemütlich gemacht. Ich mhm. bin voll vertieft in meinem Buch. Ich kann gar nicht aufhören. Es ist so oh, spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so ein gutes Buch hat. Ah, richtig gut. Ich muss auch gleich weiterlesen, weil. <lacht> Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich kenne es, weil ich hatte es äh, vor einer Woche, habe ich das Buch gelesen und dann ging es mir genauso. Da hat Kate mit mir geredet, ich habe gar nicht mehr geantwortet. Nee, Und äh. dann dachte ich, ja, ah, es kann doch nicht und so und jetzt geht's jetzt mir geht's genauso. Geht's so. Ja. Ach ja, und wir haben übrigens keine Bücher dabei, sonst müssten wir irgendwie ähm, keine Ahnung riesen Stapel Bücher mitnehmen, wenn man so lange unterwegs ist. Deshalb haben wir ein Kindle. Und ist schon cool, perfekt. Weil man kann einfach super viele Bücher draufladen und man hat einfach nur dieses eine Gerät. Man braucht nicht so viel Platz, das wiegt nicht viel. Findest du es auch gut damit zu lesen. ja weiß, sich eigentlich angenehm, obwohl ich auch gerne so ein Buch in der Hand habe. Aber so zum Reisen ist schon echter Vorteil mit dem Platz. Ne? Also wir könnten nie so viele Bücher mitnehmen. Nee. Nee. Also, das ja, das dachte ich auch erst. Ich mag es auch, ein richtiges Buch dran zu haben und die Seiten umzublättern. Und da dachte ich immer, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt will. Aber ich finde es echt entspannt, vor allem auch abends, wenn einer schon schlafen will und der andere noch lesen möchte, ja. dann kann man einfach das Licht ausmachen, weil das ähm, leuchtet ja von selber. Und das ist aber nicht so hell, dass es den anderen stört. Und man kann sich irgendwie auf die Seite legen, das Buch so an die Wand anlehnen. Und die Seiten fallen nicht immer zu, wie bei einem normalen Buch. Also man kann es einfach hinlegen und man kann lesen, muss nur tippen zum Weiterblättern. Finde ich schon auch entspannt. Wir sind auch wieder froh, dass wir die Paletten hier haben, weil die Pfütze ist wieder da. Aber... Es war nur jetzt heute Nacht und heute Morgen, wo es so geregnet hat und ich glaube nachher kommt wieder die Sonne und ja, dann ist erstmal wieder kein Regen angesagt. Süden ist schon gut, also es kann über Nacht locker regnen, so viel es will, wenn es dann wieder trocken ist. ist okay. super, ne? Ja. So sieht es jetzt hier aus, es wird schon wieder heller die Luft, da kommt schon wieder was blau, glaube ich. Was brauchst du? Haferflocken. Haferflocken brauchst du, okay. Ja, Nüsse. Hä, was mit der Kiwi? Wolltest du die auch oh, reinhaben? haben? die ist gefallen. Hast die ist gefallen. Jetzt Haferflocken. Nüsst ihr auch? Ja. Grüßli? Ja. Und Haferflocken. Oh, ich glaube, du brauchst noch mehr, oder? Mhm. Hier oben ist immer unser ähm, Vorrat an Nudeln und Zeug, was nicht im Kühlschrank sein muss. Schauen wir mal, Haferflocken. Ja. Das ist die letzte Packung, dann müssen wir wieder kaufen gehen. Ja. Aber heute ist Feiertag. Ja, heute können wir nicht. Spanier irgendwie haben irgendwie 6. Dezember und was ist heute? 8. Dezember 8. ist irgendwie Feiertag. Ja, das hat ich mit weiß. Maria zu tun, glaube ich. Maria ist das unbefleckte Kind, weil sie ja, sie ist ja, wir ohne nachgelesen, ne? Sünde auf die Welt gekommen. Nicht so wie wir. alle, <lacht> mit Sünden auf die Welt Und irgendwie, das muss gefeiert werden. Ne, sowas. Irgendwie sowas war es. Genau, deshalb heute können wir nicht einkaufen, aber noch. Ja. Wir würden nicht verhungern. Milch haben wir aber keine mehr, ne? Wir machen deshalb das Müsli mit Wasser. Ja. Ist auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Oh uh, lecker! Danke! Das das erste Mal dass wir seit langem, dass wir wieder drinne frühstücken. Ja. Oder gehst du raus zu Frühstücken? Ja, vielleicht laufen wir runter mit meinem Müsli. Lass du mich alleine frühstücken. Ah genau, hier frühstücken. Na, ich kann auch lesen, zicka. Ah, ja. <lacht> lesen und frühstücken? Ja. Geht schon. Geht auch. Also, und guten. Guten. Unser, auch eine unserer täglichen Routinen, das kennt jeder. Oder weiß ich nicht, ob ihr das kennt, aber abwaschen. wir schon. Abwaschen. Na ja, wenn man eine Spielmaschine hat, kennt man es nicht. Aber schön, ne? Zusammen abwaschen. Besser wie in der Bus, du brauchst nicht mehr knien. Das Nicht mehr auf <lacht> meinen Knien Ich darf stehen. Ja, und warm Wasser. Und oh, also unser Geschirr ist die letzten Tage richtig sauber. Ja, okay, fahren wir's. Wenn gespült ist, kann wieder dreckig gemacht werden. Wir trinken wieder einen Kaffee. Ja. Herrlich. herrlich. Und ähm, Trink mal eine. langsam ist so die Adventszeit bei uns angekommen. gar nicht. Das heißt, Kate, was haben wir? Äh, warte, ist die Tasse voll, so. Tasse voll? Wir haben Weihnachtsplätzchen. <lacht> Unser Campingnachbar, der Martin, dem seine Tochter, hat in Österreich ähm, eine eigene Bäckerei. Ja. Die ist Konditormeisterin. Und die hat uns ein Paket mit leckeren Keksen geschickt. Süßwaren. Ja, ja. lecker, lecker, lecker. Genau. Du schon äh, was probiert? Schmeckt, schmeckt küsslich. Richtig ja. gut. Und Doch. da genießen wir jetzt weiterhin von. Machen wir uns eine schöne Adventszeit. Adventszeit, <lacht> Advent Weihnachtszeit. Ja, wir freuen uns drauf. Ähm, kommende Wochen schon, oder? Ja, bald äh, in kommen. Einer Woche. In einer guten Woche. Gute Wochen kommen die Eltern. Meine, da kommen meine erst, deine erst, dann meine Aha. mit Weihnachten, mit denen auch drei Wochen noch hier auf dem Camping. Genau, und da freuen wir uns schon richtig drauf. Family Time. Ja. Bis dahin machen wir uns zu zweit noch kurz gemütlich oder zu zweit hier mit ja. der. Die Woche geht immer schnell, schon kurz. Ja. <lacht> Wünschen euch auch einen schönen dritte Advent. Zweiter glaube ich. Dritter schon. Dritter? Dritter Advent schon. Oh. Ja, so schnell <lacht> ist Weihnachten. Dritter Advent. Genießt es. Hoffentlich äh, auf äh, die nächste Woche wieder da. Ja. Seid dabei. Gebt uns einen Daumen nach oben und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüdui. Tschüdui.